Heute versuche ich Minecraft durchzuspielen, aber rückwärts. Das heißt, ich spawn im End, loote Entity, suche ein Portal zur Hauptinsel, gehe durch das Portal und besiege einen Overworld-Boss. Ich habe diese Challenge erst auf TikTok gestartet und dachte, dass sie eigentlich recht einfach wäre. Ob ich damit recht habe und es easy schaffe oder diese Challenge doch schwerer ist als gedacht, seht ihr in diesem Video. Nachdem mein erster Versuch, den ich auch auf TikTok hochgeladen hatte, nicht so gut funktioniert hatte, hatte ich einen zweiten Versuch gestartet und dabei war es mein Plan, nicht innen durchzugehen, so wie beim ersten Mal und da schon sehr viel Damage zu kassieren, sondern stattdessen mir viele Blöcke zu farben, um mich außen an der Festung hochzustecken und dann von dort aus die Kisten zu looten. Ja, ja, ja, ja. Genau, da trägt ihr jetzt durch, wenn ihr mich nicht bekommen könnt. Haha. Ganz kurz mal checken. Das hier sollte der Ludum sein. Geil, ich komme hier sogar dran. Okay. Ja, schnell, schnell, schnell. Und. Easy. Haha, ha. mich bekommt ihr nicht mehr. Fuck, ich habe gar kein Essen mitgenommen. <lacht> Dieses masse Tower verlief zwar recht gut, aber als ich mich ja beim zweiten Tower hochtauern wollte, habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich erst hier runter und tun wir mal. Nein, nein, nein, nein. Fuck. Okay. Pack. WTF. Oh mein Gott. Der Ichbrecher trinkt normales Essen. Wenn es jetzt hier hochgeht, WTF einfach ich das erschreckt. Okay, ich muss das hier abbauen. So, von da aus bin ich jetzt schon mal safe. Okay, ich bin safe. Über mir sind welche. Ich kann mich nicht oft treffen lassen. Da oben ist eine. ziemlich mich vergaggeiern. Ich sollte einfach auf die andere Seite gehen, I guess. Also ich hier kann jetzt keine. Ich sollte eigentlich easy mich da hochtauern können. Da oben können welche sein. Ich muss in den Potion Room ist ein Schiff, gibt es da Heal-Points? ist die Frage. Ich muss halt for real einfach schnell sein. Ich hör schon, ich hör schon, komm, ich hör schon, komm. Ja! Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, nicht, nicht treffen, nicht treffen, geh kaputt! Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, Nein! Oh, fuck. Ich nehme diese Challenge jetzt um halb. <lacht> <lacht> oh, chill doch! Ich will auch nur eine Anmod machen! Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Junge! <lacht> Wisst ihr, Leute? Es ist jetzt halb elf in der Nacht. Und ich fange jetzt gerade erst an, diese Challenge zu spielen und frage mich, ob ich nicht lieber mal anfangen sollte, die nicht mitten in der Nacht zu spielen. Okay, never mind. Also zuerst einmal etwas essen. So, also der Plan ist natürlich eine City zu raiden. Allerdings aus Erfahrung soll ich das niemals mit erstens äh, zu wenig essen und zweitens ohne Enderperlen oder so etwas machen. Junge, da steht die doch schon bereit für mich. Ich hätte einfach wieder vergessen, dass ich ihn geschlagen habe, oder was? Ich finde es echt nicht nett von ihm, wenn er mich wieder alleine lässt. Oh mein Gott. Finally. Und ich habe nicht mal eine Belohnung dafür bekommen. Nicht mal getroppt hat dieser unehrenhafte Typ. Ah, oh mein Gott. Ernsthaft? WTF, was gönnen die denn alle nicht? Oh mein Gott. One Eternity Later. Okay, let's go. Ähm, ich muss immer nach unten gucken. Ich guess ich gehe zu deren Soldaten und vorsichtig sein mit den Endermännern. Oh, da ist sogar schon eine. Ja, moin. Jetzt müsste ich es nur schaffen, mich darüber zu hören. Dann kann ich irgendwie die Blüte abbauen von denen hier. War dann nicht was? Geil. Hier kann ich mich dann. Damit kann ich mich hochtauern. Nice. Mein Plan ist, die Insel dort daraus. Wait. Ich kann mich. Müssen wir. Fuck, ich kann ihn nicht stecken. Ja, dann, dann. Ich dachte, ich war schlau. Es bringt wohl nichts. Okay. Ähm, um, please. Nein. Please. Please. Ey, ey, ey, ey, ey. Kann ich diesen Jump machen? Wäre die Frage. Eine Enderpelle dafür zu nutzen, wäre nicht so gut. Maybe. Kann ich mich dahin tippen? Please, please. Oh mein Gott. Please, please, please, please. Einfach nur darüber. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Wenn die hier droppen... Wäre es nice. Droppen die hier. Okay, die droppen auch nicht. Bro. Ey, wenn er nicht droppt. Danke. Aber also nein, nicht. Danke, weil er sich getroppt. Idiot. Ey, aber cool, wie sich hier alle auffreien, um geschlagen zu werden. Ja, so muss es laufen. Ey, Junge, wenn der jetzt keinen Trip. Ke Keine droppt, Dann. Ich weiß nicht, mir fällt nichts ein, was ich machen soll. <lacht> Danke, Ehrenbruder. Digga, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Ich probier's jetzt also. Oh Gott. Okay, ja, ich kann mir hier so Stairway machen. Dahin müsste ich ungefähr. Ey, for real, ich habe gar keine Ahnung, wie ich, Ob das möglich ist, es zu schaffen, so. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich fehlen werde oder nicht. Schreibt es jetzt direkt in die Kommentare. Please, sag, ist es soll funktionieren. Nein! Scheiße! Also es hätte sogar funktioniert mit der Range von der Scheißperle. Deshalb heute keine Enderperle es ist Scheißperle. Ich hoffe, das geht auch hoch genug. Fuck. Ey, ich hab keinen Bock mehr, das ist mir jetzt so scheißegal. Ich hab zwar mein nicht mehr, ist aber auch egal. Ich kann's nicht glauben. Aber ich hab's endlich geschafft.